Hallo liebe Welt da draußen, mein Name ist Martin Schulter-Wissermann, ich bin Pirat und ich bin wütend. Ich bin wütend auf eine Politik, die uns schon seit Jahrzehnten verschaukelt. So hören wir zum Beispiel immer wieder, wir müssen die Schere zwischen Arm und Reich wieder kleiner machen. Und was passiert? Das Geld versickert nach oben und wir haben Hartz vier. Wir sehen, unser Planet ist kaputt. Und was passiert? Wir kriegen größere Autos, wir kriegen mehr Flughäfen. Meine Damen und Herren, ich bin Pirat geworden, weil die Piraten dafür bekannt sind, dass sie die richtigen Fragen stellen und die richtigen Antworten haben. Drei Beispiele. Wir haben Armut, also brauchen wir ein Grundeinkommen. Wir haben einen Planeten, der am Sterben ist. Also müssen wir raus aus der Kohleverstromung und endlich CO2-neutral werden. Und schließlich, wir haben die Digitalisierung verschlafen in Sachsen. Ja, wir müssen endlich mal machen, machen, machen. Aber so, dass wir nicht unsere Freiheit verlieren und dass wir nicht bevormundet werden. Meine Damen und Herren, am 1. September Landtagswahl Piraten wählen. Und bis dahin können wir uns ja wieder ein bisschen entspannen und gucken noch ein paar Katzenvideos.